Hallo zusammen! Heute ging es sehr früh raus, 3 Uhr morgens aufstehen, 7 Uhr ging es am Flughafen los, weil es heute nach Brüssel ging. Wir sind jetzt hier mit dem Fraktionsvorstand, unserer Landtagsfraktion und noch ein paar anderen Kollegen, dem europapolitischen Sprecher und dem wirtschaftspolitischen, sind wir hier in Brüssel. Und wir werden drei Tage lang hier Termine wahrnehmen der Landesvertretung, mit der Kommission, mit dem Parlament, um vor allen Dingen über Brandenburger Themen, über Brandenburger Sorgen zu sprechen und darüber, wie wir das Land auch mit äh, Unterstützung aus äh, Brüssel und aus Europa weiterentwickeln können. Jetzt sind wir hier gerade beim Europaparlament und äh, fangen gleich an mit dem ersten Termin, Haben gleich ein Gespräch mit der Landesvertretung zu deren Arbeit und danach mit der Vertretung des Landtages hier bei den europäischen Institutionen. Und dann geht es weiter mit den Europaabgeordneten, äh, mit denen wir uns dann auch über aktuelle Themen austauschen. Irgendwann nachts landen wir dann im Hotel. Ich melde mich wieder. Bis dahin. Tschüssi.